Willkommen hier bei Red Wagen. und ja, der Hermes ist da. Wir wollen heute uns um den Hermes kümmern. Wir werden heute den aufmotzen, testen wie schnell er fährt. sein Handling, ja, ich hoffe, ihr, ihr seid dabei und äh, nicht vergessen zu liken. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal bist, dann lasst doch einen kostenlosen Abo da und um nicht mehr zu verpassen, drücke die Glocke. Und wenn du sagst, ich bin bescheuert, dann lass ein Dislike da, habe ich auch kein Problem damit. Dann fangen wir an. Also kaufen wir erstmal. Erstmal müssen wir aufstehen. Na komm, hier auf. Das oh. hier bei San Andreas Superautos.com und da ist er für null Dollar der schöne albani Herrn. Masse K. Also kaufen wir den... Ähm ja, lass mal den schwarz. Den setze ich mal hier in der Firmgarage 3 rein. Und ich melde mich gleich zurück, wenn der angekommen ist. 2000 Jahre später. Und ja, da ist der Hermes angekommen. Wurde geliefert. Dann stehen wir hier auch wieder auf. Our fearless leader. Und gehen zum Durin Hermes. Das ist das Schmuckstück. Guckt euch den an. Ey, ich finde ihn süß. Ich finde ihn gut. Ey, der, die Form sieht gut aus. Okay, dann steigen wir ein. Und fahren zum Paint Spray. Und wir sehen uns, wenn wir da sind. So, da sind wir angekommen. Und werden ihn jetzt mal gucken, was alles zum Aufmotzen dabei ist. Ja, wir nehmen erstmal die 100% Panzerung. Dann nehmen wir hier die Rennbremsen. Durchstamm, gucken wir uns die mal an. Ah. Ah. Oh, nicht schlecht aus. Sehen. da sieht er da finden einfach die äh, Stapel da machen wir weg so Motor Ostpuffer da sind die rund und da sind die oval perfekt Kurzflügel. Da sind die Blinker weg. Und hier unten unten auch weg. Das machen wir weg. Die Hupe machen wir feuerlich. So, jetzt gehen wir zu den Skins. Ah, seht ihr. Einmal so einfache Linierung. Hier, die Geisterflamm. Dann haben wir den klassischen Hermes. Dann haben wir die blaue Flammen. Dann haben wir die geschichtete Flammen auch nicht schlecht aus dann haben wir hier rate sein das sieht aus ob ähm, der jahrelang rumgestanden hat und angefangen hat zu rosten sieht auch nicht sieht doch schön aus aber mein geschmack ist das hier nicht ja hier äh, melde, dich, melde dich zum dienst so army mäßig aber mein geschmack ist es auch nicht das werft schon wieder ein mein geschmack so rennmäßig so ein äh, hamazing albani ist auch so ein rennmäßig auch nicht mein geschmack ja der sieht das schon gut aus klinky kelly den nehmen wir. Perfekt. Und dann nehmen wir erstmal Nummernschild, das Schwarze und mein Dragon. Äh, Lackierung. Man dann haben wir Metallic, da sieht man ein bisschen was. Da würde ich den Torino Rot nehmen Nimm wir auch Dann nehmen wir jetzt dann das gleiche Den Torino Rot Mein Erbe muss rein Radlaufer, aber da gefällt mir das wenn das äh das am besten dann lassen wir das so die federung das getriebe der turbo muss rein reifen dann gehen wir zu die mosse und die chrom oh ne wir nehmen die serien und dann nicht hier auch rot machen und dann mal die hier Farbe rot. Habe ja, schon mal gesagt. So. Muster machen wir auch rein. Machen wir auch rein. Hier nehmen wir auch rot. Fenster machen wir dunkel. So. Jetzt wir den raus und gucken uns den einfach mal an. So, wir den mal dahin. Dann gucken wir uns den mal von hinten an, aber erstmal mache ich Radio aus. So. Ah, so sieht er von innen aus. Ein schönes Mantel hat er. So richtig altmodisch. Ah. Ich liebe ja Oldtimer. So, jetzt zeige ich euch mal ein Highlight. Guck mal hin. Er geht hoch. Ich halte an. Er geht runter. Das ist der Highlight da dran. Gut. Dann fahren wir mal den äh, aus. Dann fahren, fahren wir den mal aus, wa? Dann fahren wir mal zur Autobahn und dann kann man ihn richtig hinausfahren. Dann sind wir auch gleich da. So, und jetzt haben wir den mal aus. Der Tempo ist auch okay. Für so einen Fahrzeug ist fast der Tempo okay. Das Handling ist auch okay. Meine Empfehlung könnt ihr euch den kaufen. Und bevor ich mich verabschiede, äh, nicht vergessen zu liken, wenn du mich magst und mich unterstützen möchtest. Möchtest du mich nicht unterstützen, wenn du sagst, ich bin ein Trottel. Dann dislike mich. Habe ich auch kein Problem damit. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann lasst du doch einen äh, kostenlosen Abo da. Das tut auch nicht weh. Und wenn du, äh, wenn du nichts verpassen möchtest, dann drücke einfach die Glocke. Und ich, und ich verabschiede mich.